Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und heute ist ein Wunsch vom guten SNES Manic dran. Ja, danke, dass du dir das Spiel hier gewünscht hast, beziehungsweise, na. Das mit dem Danke sagen, das sehen wir gleich. Auf jeden Fall ist es SNES Maniac. Wenn ihr ihn noch nicht kennen solltet, er hat einen wunderbaren Kanal und macht auch Kurztests zu Super Nintendo-Spielen. Kommt immer jeden Freitag. Empfehle ich euch mal reinzuschauen. Ich habe ihn bei euch natürlich wie immer unten verlinkt. Empfiehlt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Und ja, du scheinst sich ja mit Super Nintendo gut auszukennen. Und du hast mir für diese Reihe dieses Spiel empfohlen. Also erwarte ich jetzt mal was richtig schlechtes. Ja, gucken wir mal. Ja, das Intro sieht ja eigentlich so ganz stimmig aus. ne? Ja, äh, ich würde sagen, wir überspringen das Ganze mal. Ich habe es, glaube ich, so im Hinterkopf, dass das mal der irgendwie Video videogame Nerd auch mal behandelt hatte. Oder habe ich das falsch im Kopf, dass ich da gerade etwas durcheinander bringe? Ich bin mir gerade unsicher. Okay, also auf jeden Fall... Habe ich irgendwo von diesem Spiel schon mal gehört und das besondere ist halt, dass er diesen Nerd-Charakter spielt eben. Aber wollen wir mal schauen, ähm, äh, gucken wir mal rein auf jeden Fall. Oh. <lacht> also das Hauen ist schon mal in Ordnung. Ja, komm. So, das sind wir es Oh, where am I? Why are my arms so tired? The last thing I can remember, the ship, Pirates. Oh no, my comic is a soggy mess, I want to go home. Okay, er ist irgendwie an den Strand gelandet, irgendwas mit Piraten und sowas, also. Okay, ja, grafisch sieht das doch gar nicht mal so verkehrt aus, oder? Ich befürchte Schlimmes, also wenn man schon so langsam geht, okay. Das Rennen ist denn so? Ja. Was können wir noch? Springen. Oh. Das macht, finde ich, bei Spielen immer einiges verkehrt. Okay, Prince of Persia hat das ja zum Beispiel auch. Es sieht zwar von der Animation her schön aus, aber das Problem ist, dass wenn ihr den Knopf drückt, der wird diese... Aufwendige Animation abgespielt, was dann halt schön aussieht. Und dadurch habt ihr immer so ein Gefühl drin, dass sich der Sprung verzögert. Ich hoffe, es wird nicht zu hinderlich. Also, es sieht gut animiert aus, das will ich jetzt nicht sagen. Ha, okay, jetzt können wir. Das ist der Angriff. Oder. Soll das hier auch ein Angriff sein? Okay, genug gelästert. Gucken wir mal, mal. Okay. Da muss ich irgendwie hoch. Okay. Hochspringen sollst du. Okay. Es funktioniert so, wie man denkt. Hochdrücken und springen. <lacht> uh. <lacht> Hä? Warum hat er gerade... Also diese Animation, ähm, okay, das ist eine schöne Klippenanimation. aber diese Animation, wo er gerade so stehen geblieben ist, so No und sowas, das wird einfach mittendrin abgespielt und in dem Moment kann ich nicht steuern. Klar, es ist, soll wahrscheinlich demonstrieren, dass er sich nicht wohlfühlt da gerade und so weiter, aber wenn das Spielen dann damit quasi so unterbrochen wird, finde ich, ist das kein guter Stil, aber wer läuft denn so, selbst wenn man der Super-Nerd ist ohne Ende? Okay, das soll wahrscheinlich zeigen... Oh. Der ist gerade selber zurückgelaufen. Also wenn eine Steuerung so oft aus der Hand genommen wird... Ohne Witz. Was soll das? Es ist ein Gegner, er hat Angst. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Aber du bist ja dein... Tritt! Dann wird er das einfach aus der Hand genommen und dann läuft ein paar Schritte zurück. Das ist doch bescheuert. Okay, ist das hier Leben? Kann ich das irgendwie einsammeln? Oh. wann wird man denn verletzt, wenn man eine Schildkröte auf den Panzer springt? Ich wollte eigentlich diese Lebensflasche einsammeln, weil anscheinend, ihr seht ja oben, da, ich muss mit den Richtungen immer gucken, dass diese Flaschen ja wahrscheinlich die Lebenspunkte sind. Muss ich von vorne anfangen? Oh. oh, spielt da die Sachen schon wieder ab. Ja, es ist in Ordnung. Ich hab's kapiert. Ist ja schön, dass das Spiel so eine gewisse Stimmung irgendwie. Das hasse ich übrigens bei jedem Spiel. Wenn man so gerade in der Ecke hochspringen muss, man, man steht in zu weit ein bisschen oder ähnliches. Mein Gott. So. Oh, okay. Zu weit runterfallen darf ich anscheinend nicht. Das Spiel hat Fallschaden. Ist auch nicht überall so, da bin ich aber neutraler Meinung, das ist mal okay, mal nicht. So. Ach, hier läuft er jetzt diesmal nicht weg. So. Guckt euch mal das an, das ist doch kein Kämpfen. Null Reichweite. So, und jetzt springe ich einfach mal nach oben. Nicht, dass ich mich hier mit der Schildkröte jetzt noch mehr anlege. Also wäre die Steuerung nicht so seltsam, würde man das auch eher. Nun springen doch da verdammt nochmal runter. Ja! Das ist echt nervig, das Spiel. Ich habe ja nichts gegen so einen Protagonisten, so einen Nerdcharakter und sowas, ne? Wir sind ja, denke ich mal, alle so ein bisschen nerdig unterwegs, sonst würden wir in unsere Mit 30ern uns jetzt keine alten Videospiele irgendwie auf YouTube reinziehen oder machen. Ähm. Aber ist ja gut, dass, dass sie diese Thematik haben und so weiter, aber wenn ich einen Charakter spiele, dann soll er jetzt nicht komplett sinnlos und wehrlos sein. Das soll ja Spaß machen, das, das Spiel steht im Vordergrund, vor allem wenn es halt ein Plattformer ist. <lacht> Immerhin kann man dieses Stöhnen oder wie man das bezeichnen will, ähm, haben sie gut abgesampelt, das kommt zumindest soundtechnisch gut rüber, so. Aber spannendes Level design sieht auch anders aus, oder? Klippen hochziehen, runter, zwei Gegner. Klippen hochziehen, runter. So, mal laufen. Also dieser Laufen-Button, der bringt einen gar nicht so viel, weil ich... So hoch war diese Höhe jetzt auch nicht. Bring da rüber! Ach, lass mich raten. Jetzt muss ich den Stein da hinrollen. Okay, wie mache ich das? Ja. Kann ich den treten? Nein. Hä? Also ich weiß, dass ich den. den Stein jetzt da logischerweise irgendwie hinbringen muss. <lacht> muss ich mich vielleicht irgendwie... Natürlich kann er sich nur ducken. Er kann im Ducken nicht laufen. Hä? Also ich komme ja nicht hoch. Und der Stein liegt da schon auffällig. Das Problem ist halt nur, wenn ich das Rätsel an sich das Problem ist, Gut. Das ist auch nicht sehr intuitiv, dass. Okay, doch, das sieht schon so ein bisschen wie, wie schieben aus. Okay. Hä? Das Raffi, ich kann ich, ich, ich, ich kapiere das wirklich nicht. Man kann sich wahrscheinlich, denke ich mal, irgendwie abseilen, ne? So? Dann irgendwie runterspringen. Nee, geht nicht. Aber diese Höhe. Wieso haben wir da jetzt gerade Fallschaden bekommen? Und gerade ging das aber. Verstehe ich nicht. Wir haben das Level geschafft. Jawoll. Immerhin. Oder ich glaube das Level war es nicht, aber den Abschnitt halt. Und das Level-Design geht so weiter. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie rüber. Das geht also. Kann ich da hochspringen in einem? Ich probier's mal. Continue. Ja. Oder? Ja, komm. Ich, ich, ich will nur versuchen, ob ich da hochspringen kann. Ich weiß nicht, warum. Ich bin heute anscheinend sehr masochistisch. Gott. Wenn ich das Wort aussprechen könnte, ne, dann sollte ich es auch benutzen. Ihr sollte mir vielleicht. Springen ist echt hakelig. Gerade weil ich das halt so indirekt anfühlt. Das, das mag ja hier kein Problem sein, wenn man sich jetzt irgendwo genau da drunter ausrichtet und dann einfach hochspringt, ne? Geschenkt. Wie, das macht er so zufällig, dieses von mir? Ich will nicht. Mein Gott, ich hab's kapiert. Okay. Komm ich da jetzt hoch? Ja, komm Schildkröte. Ich mag's nicht, ich mag Schildkröten. Ne? Oh. Komm. Ich habe echt keine Lust mehr. Komische Steuerung und komischer Levelaufbau auf jeden Fall. Macht nicht wirklich Spaß. Aber trotzdem danke dir lieber SNES Maniac für den Wunsch. Wenn ihr auch mal einen Wunsch haben solltet, einfach in die Kommentare rein. Ich habe so eine Liste, wo ich mir jetzt alles immer schön aufschreibe. Und dann irgendwann, wenn ich mal dazu komme, gucke ich mir auch euren Wunsch an. Also, danke, dass ihr diesmal reingeschaltet habt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ihr fantastischen Menschen. Macht's gut.